Unser Regisseur war ja noch nicht so begeistert von unserer Mofa-Challenge. Ich weiß auch nicht, er hat sich was anderes vorgestellt. Und wir sind heute hier zusammengekommen, weil unser Regisseur eine WhatsApp geschickt hat. Fahrschul-Challenge. Echt? Hey. Frau da ihr baut den Parcours auf, ich überwache das Ganze hier. Ihr könnt anfangen. Ja, Auf die Plätze fertig. Los! Habt ihr eigentlich jetzt eine Ahnung, was mit unserem Regisseur ist? Keine Ahnung, wo der ist. Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich liegt er in der Sonne irgendwo und trinkt ein Bierchen. Habt ihr eine Ahnung, was wir da sollen? Noch keine Ahnung. Du auch nicht? Nö. Nee. Okay, weil ich habe irgendwie in der Nacht so eine komische SMS bekommen, wo es geheißen hat, wir sollen uns hier treffen. Ja? Okay. Äh, äh, du weißt auch nichts, Mr. Coolman. Ich weiß gar nichts. Du da... Da sitzt einer so faul rum hier. Hey, Sie! Was ist denn für ein Zettel da drin? Keine heißen Geschenke. Also, nee. <lacht> Ich glaube, ehrlich. Ihr wollt euch wieder jung fühlen? Immer. Warte mal. Ich, <lacht> ich sehe mit der Brille nichts. Dann müsst ihr das machen, warum jeder 16-Jährige ein Wufer fährt. Mehr dazu imponieren. So. Oh. Das geht am besten, wenn ihr das schnellste Mofa habt. Okay, ich schon mal raus, ganz macht. klar. Was? <lacht> ähm. Ihr startet mit einem Le Mans Start, rennt zu euren Mofas, Motor ist aus, startet sie und fahrt 200 Meter, wer das Erste im Ziel ist, gewinnt. Ja, naja, hab ich raus. Kein Problem. Okay, mit Le Mans Start. <lacht> Aber wenn ihr langsamer seid als eure Gegner, ein Fahrradfahrer und ein Läufer, Fahrradfahrer und Läufer. keine <lacht> Chance. <lacht> oh Gott. <lacht> okay. Naja. Äh, ja. Pff. Macht ihr euch nicht nur lächerlich vor dem Producer und den Mädels, sondern ihr verliert auch Punkte. Super. Also das ist schon mal nicht meine Challenge, so geht's schon mal los. Naja, es kommt darauf an, wie gut der Läufer und der Radfahrer sind. Ja, ich befürchte das gut. <lacht> könnte knapp werden, oder? Ja. Gut, schauen wir mal. <lacht> denn? Alles klar, dann geht's weiter. Ciao, ciao. So ich für mhm. ja Lärm machen. mal, da ist einer wach. Ich bin echt mal, Junge! Ich bin richtig ab, Junge! hat der hat keinen Also Strag Race, ganz klar. Solo Hydro Drive Nummer 1. Ja gut, Hussein Bolt wird nicht mitlaufen, also denke ich mir, das wird nichts als Erster. Jan Ulrich auch nicht, also als Radlfahrer wird auch nichts. Also ich denke mir, ich gewinne das Ganze, ne? das ist ziemlich sicher. Ja, Drag Race. Das ist schon wieder so eine richtige Kack-Challenge für meinen italienischen Supersportler hier, der leider nur 24 Stundenkilometer fährt. Also ich rechne mir für mich keine allzu großen Chancen aus. Dafür habe ich definitiv das coolere Visier als alle anderen. Ich habe einen Außenspiegel und ich habe eine geile Klingel. Und damit reiße ich es mal richtig raus. Ja, wir sollen jetzt ein Drag Race machen und noch dazu gegen einen Läufer und einen Radlfahrer. Hm. Könnte schwierig werden. Schauen wir mal. Ah ja, gut aber. 200 Meter. Dem Läufer geht nach 100 die Bruste aus. Der Radlfahrer braucht eine Zeit, bis er auf Touren kommt. Die gute Garelli macht es schon. Die beschleunigt bestimmt gut. Und im Topspeed sind wir gleich und dann werde ich ganz knapp vor denen ins Ziel kommen. Hoffe ich. <lacht> Schauen wir mal. Mit allen halbwegs optimistischen Einschätzungen verkündet und dem Ziel im Visier war es Zeit loszulegen. Alles klar? Ja. Eins. Auf die Plätze. fertig, los! los. gesagt habe, ne? war arschklar. ja arschklar, letzter, aber die Letzten werden die Ersten sein, ne? <lacht> definitiv. Ja. Äh. War zwar von uns noch der Erste, kurz bevor mich der Holger vielleicht noch reingeholt hätte, aber irgendwie war selbst ich hinter dem Läufer ja, ja, gut, Ich hatte einen schlechten Le Mans Start, das wäre Erster geworden, ganz sicher. Äh. Ich glaube, dass ihr zwei Pappnasen eure Mofas getuned habt. Scheiß haben wir. Nö. Ja, ja. klar. Was ist mit dem Brustblinker hier? Ja, alles gut hier. Ja, äh, ja, super. Ihr bescheißt es nämlich. Aus. Nein. Doch. Nee, nee, nee, nee, nee. Hey, Wenn man in. von dem Läufer abgehängt wird, dann kann das mit Bescheißen nichts zu tun haben. Tja, das ist euer Problem. Ich war der letzte. <lacht> ich habe keinen Läufer abgehängt. Hä? <lacht> <lacht> <lacht> Sag der Mofer ist doch Kacke, ne? Irgendwie dabei. kannst du gleich zu Fuß gehen oder Fahrrad fahren, ne? Hm? Ich glaube, wir müssen bis zur nächsten Challenge die Dinger doch noch frisieren. <lacht> <lacht> ja, was machen, ja. <lacht> mit dir los? In der Kammerdose gepennt oder was? Ja, irgendwie. <lacht> geht's nicht gut? <lacht> glaubst du nicht? Doch, dem geht's schon gut. Der will uns... Ah, <lacht> der will uns ja verlieren sehen. Schau, der macht doch keine Hof aus. Ja, ja. ja, ja. Super, Und jetzt haben wir ja noch Kanonenfutter gegeben. Ja. Den werden wir schon noch zeigen. Ja, ja aber hallo. Ja, klar, Höchstgeschwindigkeit machen wir mal auf einen Kilometer. Mal gucken mal, wer das Beste ist. So mit dem Läufer, ne? Bergab. Eine Idee, ne? <lacht> ja, Bergab. Ja. Irrschenberg, Standstreifen. schon. <lacht> <lacht> ja. ja, klar ja mehr es fängt zu regnen an ja Los, glaub, lass wir uns. uns ja ich würde auch sagen lass uns abbrechen hier heute regt nichts weiter genau alles klar alles klar also, servus ciao ah, Es sind alle rum ich bin völlig tot.